Keine Ahnung, mein Main-Goal ist, einfach 100% zu erreichen. Du hast aber noch einiges vor dir. Ich weiß. Chioli und ich haben uns schon abgesprochen, dass wenn wir 100% haben, dass wir dann eine neue Karriere erstellen wollen. Was? Um nochmal 100% zu machen. <lacht> Nein, wir und sind dafür, doch keine Spitzer. Und dafür ist mein Leben mir zu wertvoll. Sauer. Nee, das ist schon eigentlich Verschwendung genug, dass ich das überhaupt mache, aber es ist mir egal. Ist schon irgendwie cool, wenn man dann sagen kann, ich hab 100%. Du kannst halt auch sagen, du hast alles von dem Spiel gesehen. <lacht> ja. Du kannst sagen, du hast ETS durchgespielt. Ja. Das nächste Goal danach ist dann All Achievements. Das ist ja tatsächlich, das ist das. <lacht> Was gibt's denn sonst noch für complicated achievements außer 100%? Bitte. Bitte rechts abbiegen. Mit deine Mutter Ja, so, also, das ist nicht adäquat. Doch. Du bist nicht adäquat. Dein Leben eigentlich ist mein Oh. Hm. Was ist ein Konvoi? <lacht> kann man zusammen mit anderen Leuten fahren. Haten. Ja, Haten kann man da auch. Aber man hm. kann auch fahren. Ich mag Haten. Das ist mir klar. Haten ich soll... habe einen niedrigen Tankfüllstand. Haten sollte eine. Haten sollte internationale eine internationale Sportart werden. Ja, Volkssport. Okay. Ja, am besten. Und was haten. macht? Gibt es auch Haten dann bei den Olympischen Spielen? Ja. Und wen hatet man dann? Ah. Den h Das letzte Mal wurde, das gab's das natürlich schon mal. Und haten zwar, als olympische Sportler Ja, oder wie. Das war 1936. Ah. Ich dachte 1939. Nee, 36 war das ja oh. in Berlin. Ja, und 1939 wurde Polen, Polen gehatet. Ja, aber dann, Das waren keine Olympischen Spiele. <lacht> naja. Es war, das mal war, die Soldaten, ob die da fanden, dass das Olympische Spiel... war. waren nur nationale Meisterschaften. <lacht> nee, international, zwischen, Binational. zwischen zwei. Binational. Ländern. Binational. Ja. International. Ich Ey, was ist das für ein Scarf des Autobahnkreuz. Hättest du gerade Autobahnkreuze? Nicht, nee, Ceter, Albert Ceter. Was ist das denn für ein skafftes Teil? Man hat hier so viele einzelne Abfahrten. Du bist Hätte man ein nicht du einfach ein. Du bist oh. eine Abfahrt. Digga, das ist so verwirrend gebaut. Ja, das denke ich mir bei dir Wenn auch. Wenn du aufs Navi schaust, siehst du einfach nur viele Straßen. Ich finde dein Helden geht zu weit. Ich finde, das ist absolut gerechtfertigt. Schau dir doch mal das Autobahnkreuz an, wo ich gerade bin. Okay, weil. Die schlimmeren Autobahnkreuze sind die in Oslo. Ah, wo bist du denn? Da bist du. Ah, ja, die in Oslo sind schon. Nein, in Russland sind die auch ein bisschen scheiße. Ist, Aber es wäre ja zu einfach, wenn alle Menschen gut, nett wären. Stell dir vor, Polizeigerichte bräuchten wir alles nicht. Stimmt, wir bräuchten keine Polizei, wir bräuchten das gesamte Justizsystem nicht. Wir bräuchten die gesamte Schlösser- und Schlüsselindustrie nicht. Wir bräuchten ja keine Fahrradschlösser. Ja. Wir, wir Irgendwie Pistolen oder so bräuchte man auch nicht. Man bräuchte kein, man müsste keine Kriege führen. Ja, die gesamte Militärindustrie kannst du einfach wegschmeißen. Ach ja, es wäre so schön einfach. Ja. Und man könnte den ganzen Kack in den Klimaschutz stecken und dann wären wir bis 2035 die gesamte Welt klimaneutral. Und alles wäre gut. Aber nein, es wäre ja zu einfach. Ja. Hallo Zerotex. Hallo Mandalon. Hallo. Ich bin euch. Sind wir... Alles hast du meinen Arsch steht? bekommen? Ja. Cool, okay. weird. Ja, alles klar. Äh, ja, was wollt ihr? Wir wollen alles zusammen mit euch ETS spielen. Kommt ran, wir sind gerade ja. schon am Zocken. Ich schließe jetzt Overwatch. Ja, das, das war's. Digga, bahn holsch kannst du auch nächste Woche spielen. ETS kannst du immer heute spielen. <lacht> ja, ich muss ja. noch kurz die Autobahnkreuze erkunden. Er muss die Autobahnkreuze erkunden? <lacht> ja, das <lacht> eigne <eigentlich> hier noch. <lacht> hast du, hast du für äh, ehrlich, verehrlicht, Lazio? Ja. Ich zieh jetzt von 1, ein, 1 los. Und du sagst, stopp, meine Anzahl an Bitches, okay? Eins! Stopp! Du hättest bei Lohn anfangen müssen! Hallo Zero wie geht's dir so? Hallo, wollen wir heute ein bisschen kuscheln? Soll ich mal aussteigen und, und zu rüberkommen? Ja, können wir machen. Lass in oh. dann kuscheln. Oah! Memo! Ah, ah! ah Ah, ah! Ah, ah! ei, ei, ei, ei, ei, ei,